Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Freunde der Kiddikelmaß Maas Essen, wir freuen uns riesig, dass ihr heute so zahlreich in den Stadtgarten gekommen seid, um zu zeigen, dass die schwächsten Verkehrsteilnehmerinnen eine sichere Fahrradinfrastruktur benötigen. Sind wir wieder im Stadtgarten. Ich danke euch äh, für die tolle Tour. Ich danke insbesondere aber auch der Polizei Essen, die äh, super mitgemacht hat und uns, und uns gesichert hat. Und besonderen Dank halt auch für die Ermöglichung dieser Trinkpause. Ich glaube, die war auch ganz wichtig, äh, dass wir da einfach noch mal ein bisschen durchatmen konnten bei dem tollen Wetter heute. Ihr dürft gerne noch hier bleiben. Ähm, Ihr könnt noch Eis sammeln, also ausgeben und selbst essen natürlich. Wir haben auch noch Getränke, hat man ja zwischendurch auch schon gesagt. Und ich kümmere mich nochmal um Eis für die Polizei. Was ich euch gerade alles erzählt habe, findet ihr auf der Website des Ratenscheid beim Projekt Maß. Dort findet ihr auch unsere Petition, die wir bei der Herbstausfahrt an Herrn Kufen übergeben wollen. Jetzt wünschen wir euch noch ein schönes Wochenende, gute Heimfahrt und bis zum nächsten Mal. Tschüss!